Was steht hier? In God we trust. Weißt du, wofür das steht? In Gold, Oil and Drugs we trust. <lacht> Wer ist das? Sollte ich den kennen? Er ist Gott. Wissen Sie, warum Sie hier sind? Sie glauben ja nicht, dass das Gott ist. Was macht Sie so sicher? Ich habe mit dem Pizza ausgeliefert. Sie hatten die Möglichkeit, mit Gott zu sprechen. Und haben mit ihm nur Pizza ausgeliefert. Ob ich hier die wahrste Wahrheit oder die unmöglichste Unmöglichkeit erzähle, macht keinen Unterschied. Die Welt ist groß und du bist klein. Das sind Flüchtlinge. Aber bei uns können sie nicht bleiben. Wie viel ist dieser Mensch wert? Mein Stammzeug ist verhindert. Ich mache Sie. Jetzt sofort. Sie? Wann waren Sie denn das letzte Mal, Will? Ich hasse ihn! Er hat mein Leid destroyed! Versuchst du mir etwas zu verkaufen? Ich möchte Sie glücklich machen. Wo bleibt der Mensch, der dir zeigt, wozu es dich gibt? Der Mensch, der deine schlimmsten Ängste besiegt. Wo bleibt der Mensch, Mensch? Folge dem Weg des Geldes und du findest die Bösen. Na, das haben sie jetzt gesagt. Reality ist dort, wo der Pizzaman herkommt.